Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Albina und heute mit dem Thema Puring Swipen mit den restlichen Farben. Vielleicht hast du auch mal dir die Frage gestellt, wo jetzt hatte ich mein Spaß, und das ist ein bisschen Bronze, bisschen Gold, bisschen Blau. Bisschen was weiß ich geblieben und du weißt nicht, was mache ich damit. Es gibt zwei Varianten, entweder hast du deine Farbe und postest du das wie ich weiter oder du sammelst das in kleine Fläschchen mit ganz guten Verschluss und dann ist die Farbe auch sehr in guten Händen, kann man die zumachen und weiterverwenden. Ich habe meine Fläschchen auch so leer, ich bin auch nachhaltig unterwegs und dann, wenn man sich so ein bisschen Energie kollen kann, kann man Chi trinken und dann in der Fläschchen Farbe aufbewahren. Naja, und heute geht es um Sriben. Bei Sriben brauchen wir immer Kissen. Und das Thema, wie bereite ich Leinwand vor, das hatte ich auch ein Video dazu gedreht. Wenn er neu in diesem Welt der Spurring ist, dann könnt ihr dieses Video auch anschauen. Und heute ist wichtig zu verstehen, bei Swipen brauchen wir Kissen. Kissen sind ein bisschen dicker eingemischt als alle anderen Farben. Nur so seht ihr, dass es fließt, aber ein bisschen dickflüssiger. Und ich habe auch auf meinen Decke hier ganz viele Farben waren da und ich habe sie auch gesammelt, die würde ich auch verwenden. Wie gesagt, für mich ist das auch jetzt ein Experiment. Ich fange wirklich mit dieser Farbe, die ich vom Tisch gesammelt habe. Das wird jetzt meine Eckenzudeckung, weil das ist jetzt wirklich Rest, Rest, Rest. Ja. Und das kommt an die Seiten, damit das einfach fließt. Und äh, ja. So, mache ich. Und wie ihr seht, das fließt schon. Ist gut. So. Und dann nehme ich mein Kissen in die Mitte. gisse ich das da. So. Ich würde das jetzt, wie gesagt... Restfarben verwenden. Ich würde das Ganze jetzt. Ich bin jetzt großzügig. Alles muss weg. <lacht> und wenn die Reste bleiben, sammle ich die wieder und werde vielleicht sie <lacht> nochmal verwenden und noch ein Video drehen. So, man muss auch nicht übertragen. So, und wie fange ich jetzt an? Das ist jetzt, sehe ich gerade, da gibt es bei mir so Bläschen entstanden. Das ist eigentlich, man kann das mit Holzstäbchen so ein bisschen wegnehmen. Oder man kann sie mit einem Heißluftfön äh, wegpusten. Und ich denke, das mache ich jetzt, weil die Farben standen so ein bisschen. Und das gefällt mir jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da sind überall ganz viele Bläschen. Wie gesagt, das puste ich jetzt weg. Ich habe so einen Heißluftfön da. Und das ist wichtig, dass der so ein bisschen wärmer wird. Und dann muss man nur so kurz drauf gehen. Und dann gehen die Bläschen weg. Ja? Einfach ein bisschen gucken, bis das sich erwärmt. Ja, sieht schon gut aus. Nicht der Hand da stehen, das ist so wirklich für 140 Grad. Und dann kurz auch das Bild. Dann gehen. So, ihr seht das nicht, aber ich sehe, dass die Bläschen gehen weg. Nicht zu lange pusten, weil sonst wird die Farbe verbrennen. Ja, bei manchen Techniken. Für, äh, und dann die restlichen, weil ich sehe, das sind so jetzt. Weil ich die Farbe so unten gesammelt habe, sind die Bläschen entstanden. So, jetzt habe ich die weg. So, dann nehme ich meine goldene Farbe. Ich mache jetzt, wie gesagt, Experiment. Ich mache eine Farbe so. So, die ganze Farbe muss weg. Das ist die Bronze. Dann, Damit der Kontrast schöner wird, habe ich jetzt eine Farbe eingemischt, aber nicht verwendet. Dann gehe ich mit dieser Farbe oben drauf. So. Dann nehme ich das, das ist so ein bisschen wie Swipen vorher, aber wird ein bisschen anderes mache das so. Ich mache jetzt zwei Techniken in eins sozusagen, habe ich jetzt so eine Idee. Und nehme einfach ein bisschen mehr Farben, weil ich hatte das Gefühl, bei ersten, zweiten war das ein bisschen zu wenig. So, jetzt mache ich das ein bisschen mehr Farben. Und dann hatte ich ein anderes Gold auch gemischt. Dann würde ich jetzt hier in die Mitte packen. Und gefühlt wird jetzt kein Experiment. Es wird jetzt noch ein zweites Bild. Nur ein bisschen anderes. Für Kontrast nehme ich richtig ein bisschen dicker, weil man nimmt sonst für Swipe ganz wenig Farbe. Und ich nehme jetzt ein bisschen mehr. Mal schauen, was, was passiert. Was mache ich noch? Was mache ich noch? Ich mache noch folgendes. Ich mache hier. Und da zwei freies Leute, wie gesagt, das ist jetzt <lacht> Spinnerei pur. Was wird, weiß ich nicht. Es könnte auch nichts werden. Aber vielleicht wird was eine goldene Straße mit blauen Blümchen. Na, blau wird ich nicht ganz wegpuren, weil das war auch so ein bisschen, <lacht> ein bisschen zu viel gemischt, die werde ich aufbewahren. Und ich mache eine, das ist auch vielleicht interessant, hier in die Mitte mache ich hellere Farbe. Ich mache die Bronze, da hatte ich noch ein Tropfen Bronze da. So. Und bei der anderen mache ich richtig dunklere Farbe rein, weil dann kommen die Zellen besser raus. Farbe da, Zack. so, das ist noch ein bisschen grau bei mir, machen wir noch grau, nee. die grau kommt nicht mehr, so, ich denke es reicht, jetzt nehme ich meine Zellenaktivator in die Mitte, da, in die Mitte da und in die Mitte hier, ich bin genauso, gespannt wie ihr. Was ich jetzt noch mache, ich mache hier so Blümchen. Ich nehme so eine, also die, die, die, sonst nehme ich so dickere Spachteln und das ist jetzt Sandstocher und mache ich hier so Blümchen von, von, von außen nach innen. Eine mache ich von außen nach innen und bei andere, abtrocknen ist wichtig, wobei andere mache ich von innen nach außen. So, bitteschön. Und hier mache ich, hier war das von außen, ja? Und jetzt machen wir, so, andere Blümchen. So. Die ist schöner als die, aber lassen wir beide so. So, jetzt brauchen wir unsere Werbung. Und ich fange jetzt mit den Blumen an und dann swipe ich die da rein, so. Wichtig ist, dass wir unsere Werbespot so das Papierchen ein bisschen abtrocknen und dann so leicht ziehen. So und dann bei der anderen ziehe ich das so ein bisschen so rein. Ob diese Blumen da bleiben, weiß ich wirklich nicht. Es könnte sein, dass sie dann einfach wegfließen. Aber vielleicht auch nicht die lasse ich so Dann entstehen vielleicht kontraste und in die mitte gehe ich einfach den klassischen Swipen und ziehe ich das nach unten einatmen ausatmen ziehen lasse ich ein bisschen Farbe da die Blume. Die Blume geht weg. Hier lasse ich so, wie es ist. Wie gesagt, wenn man experimentiert, muss man auch ein bisschen was trauen. Fühlt das Leinwand zu klein <lacht> für so viele Farben. So. Hier lasse ich wirklich so, ich würde das hier so sweiten. So ja. Jetzt fange ich an das Ganze zu bewegen und wenn mir was nicht gefällt zum Beispiel, dann kann ich das auch so, hier ist das Muster, finde ich cool, dann ziehe ich das einfach da und da. wegziehen. Und jetzt mal schauen, was wir da gezaubert haben und wie das Bild sich entwickelt. Und wie ihr seht, je mehr Farbe desto cooler fließt das. Ja. Und hier wollte ich erstmal so ein bisschen und das ist jetzt viel Farbe, so ein bisschen das Bild bewegen. und gucken, wie ich die Muster ändern kann, weil hier unten zum Beispiel ist nicht so spannend gefühlt, aber oben ist super spannend und diese dunklere Kontraste kommen und zum Beispiel dieses Weiß gefällt mir jetzt nicht, das würde ich hier auch nach unten ziehen ja und das vielleicht diese dunklere da reinziehen. und jetzt weiter So, wie ihr seht, die Farbe kann man hin und her schieben und hier in der Mitte finde ich das eine sehr schöne Zellenbildung. Ich würde den Rest jetzt, obwohl diese Seite gefällt mir auch gut, Dieser Kleinwand ist zu klein für so viel Farbe. <lacht> ja, aber ich muss noch ein bisschen was wegkippen, weil sonst, ist es ist insgesamt Cool. schaut mal, wie das sich das ganze öffnet und ihr könntet das weggießen was euch nicht gefällt ja hier haben wir so ein bisschen ähm, was soll ich sagen ein bisschen mehr gemacht und jetzt kann ich das ein bisschen mehr auch weg und dann zurück das ist natürlich Spannend. Gefühlt würde ich das nicht mehr drehen. Ich lasse das jetzt kurz auf mich wirken. Lassen oder weiterziehen? Lassen. Ja, ich habe hier so einen Kameramann. <lacht> er meinte lassen, aber hier entsteht so ein geiles da noch. Ich kann euch sagen, dass es fast aus Restfarben, ist das das schönste Bild geworden, gefühlt. Weil der hat einfach mehr, so nicht mehr Energie, aber mehr, mehr Muster. Ja, ab und zu Finger weg ist gut, aber Leute schaut ihr mal was passiert. Da drunten kommt weitere Muster und weitere. Und sie öffnen sich noch weiter, die zählen von da. Lassen? Es war schon so einmal lassen, aber ich denke, jetzt ist <lacht> es wirklich so lassen. Huh! Ja! Lassen. Ich zeige euch nur mal, ich mache nur meine Hände ein bisschen ähm, sauberer und zeige euch, wenn, liebe Leute, wenn ihr ein bisschen mehr Farbe nehmt, dann habt ihr ein bisschen mehr Fläche zum Experimentieren ja. und natürlich, wenn ihr nicht an die Farben spart, schaut er mal, habt ihr wirklich überall perfekte Ränder. Die Seite gefällt mir sehr gut, drehe ich das jetzt kurz um. Schaut mal, Rand ist in sich so ein bisschen Kunstwerk und das Bild lebt noch, aber ich lasse das, ich habe so ein Händchen zum übertragen und in meiner Malschule sage ich immer jetzt aufhören! <lacht> Deswegen, ihr müsst dieses Maß finden. Wann höre ich auf in Pudding, Ist das auch wichtig. Das Bild könnte schöner werden. Es könnte aber auch in andere Richtung gehen. Deswegen rechtzeitig aufhören hilft. Und wenn es euch meine meinem Video gefallen hat, dann abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, stellen Sie mir Fragen und zeigen Sie mir eure Bilder. Ich bin gespannt, wie eure Ergebnisse aussehen und wenn er noch irgendwo äh, Zweifel hat, dann wie gesagt, schreiben, schreiben, schreiben. Ich bin gerne dabei und wenn ich wieder Zeit und Bock habe, tue ich noch einige Bilder für euch. Liebe Grüße und bis bald, eure Tara.